Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben ja vor kurzem den. Ich <lacht> <lacht> glaub's wirklich, ich ist das mal wirklich, oder? <lacht> da war da richtig Spaß, das merke ich schon. Das mich. Hallo und willkommen zu dem neuen Video. Wir haben ja vor kurzem über Instagram den Aufruf gestartet, dass ihr uns gerne mal eure Motorräder. Schicken könnt, dass wir diese dann in einem Video bewerten. Und jetzt haben wir gerade einen Moment Zeit und haben gedacht, dann greifen wir das Thema jetzt mal an. Ja, sag, dass ich Zeit Du nimmst sie dir offenbar, weil sonst würdest du nicht hier sitzen, oder? <lacht> ja, wenn mal sehen. Ja. Genau, wir haben uns jetzt noch, es gab natürlich einige Einsendungen, aber das Ganze soll ja natürlich nicht in einem stundenlangen Video ausarten. Jetzt haben wir uns mal ein paar Kandidaten rausgesucht, die wir euch jetzt mal gerne vorstellen würden. Und da fangen wir jetzt am besten mal an mit dem Frederik Alke. Du lest vor, weil ich kann es nicht lesen, das ist zu ich, weit weg. Ich, ich lese vor. Oh ja, alles gut. Meine Augen sind zu schlecht. Genau, da haben wir jetzt hier einmal die schöne R6, R095 von Frederik. Was, was auch immer das für eine herbstliche Szenerie ist. schaut aus wie so ein schau aus wie ein altes Wirtshaus oder so. Er hat es auf oder? jeden Fall an die Mauer ja. gelehnt. Ja. Das mache ich auch hin und wieder, wenn ja. ich den Ständer nicht finde. <lacht> Passiert das öfter, oder? Ja. Ja, vor allem, wenn du irgendwie Spike aus, aus dem Sprinter auslädst oder so mhm. und dann hast du keinen Ständer da und denkst sage: Scheiße, wo du das jetzt hin? Lehn es einfach Das ja. Ganz vorsichtig. Kann aber auch ganz ansprechend ausschauen, finde ich. Ja. Was ich sehe, er hat auf jeden Fall schon eine überarbeitete Gabel, weil irgendein Aufkleber drauf ist. Mich würde interessieren, was. Ah ja, da unten. Hat er ja. da was dazu geschrieben oder haben wir ein Bild, ähm, wo wir von der Gabel oben den Gabeldeckel ja, sehen? Ein Bild haben wir leider keins, aber da hat uns natürlich da einen kleinen Ölens ein Lenkungsdämpfer zugeschrieben. Öl ins Lenkungsdämpfer, Gabel mit Andriani-Teilen. Was genau, weiß ich nicht mehr. Es ist eigentlich eher sehr selten, also Andria, von Andriani, es gibt so Andriani, Andriani ist ein Italiener, ähm, da gibt es viele Werkzeuge für Fahrwerk und mhm. so weiter. Ist ist eher, euch, ja, oder? unser Prüfstand ja, ist für Andriani, genau. aber ähm, Dämpferteile sind sehr selten von Andriani. Es würde mich schon interessieren, hat er da jetzt eine Cartridge drin oder hat er nur ein Pissen-Kit oder sowas. Aber das, das schaut jetzt mal vielversprechender aus. Äh, Auspuffanlage hat er auch dementsprechend mhm. investiert, da ist ja Agrapovic drauf. Ja, ja ähm, dann schreibt er selber Billig-Rennverkleidung. <lacht> das ist mir auch gleich ins Auge gesprungen. Okay, billige das sieht man jetzt von der Weiden nicht. Ist naja. meistens, meistens ist es halt, ja, beim Sturz halt gleich alles im Arsch. Naja. Bei einer billigen Rennverkleidung ist halt die Frage, investiere ich fünfmal im Jahr eine billige oder kaufe ich naja. mir einmal eine gescheite? Du hast ja bei meiner äh, Rennverkleidung gesehen, durch den, bei dem Highsider, naja. da ist ja kaum was kaputt gegangen. Ob, nicht wirklich. Ne. Ja, obwohl die, das Motorrad ja auf der Verkleidung mehr oder weniger gelandet ist. Ne? Naja. Also das ist dann seine Eigenpräferenz, aber gut, klar, lieber investiere ich im Fahrwerk. Also wie in die Verkleidung, von dem her ja. auch schon mal richtig macht, soll jetzt. Es ist halt dann eher die Frage, sag ich mal, wie bei so, wenn es wirklich wenn er so sagt, billig Rennverkleidung, ist der mit Sachen Spaltmausen und alles. Für, bei der Rennverkleidung passt ja. das ja. sowieso nie. Ja. Es, es gibt keine Rennverkleidung. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat, der hat einmal nach Perfektion von Rennverkleidungen mhm. gesucht und Gibt's er hat nicht. keine gefunden. Also <lacht> er, hat, er hat wirklich sämtliche Hersteller durchprobiert und ja. die passen alle nicht im Sinne von, was mhm. die Spaltmausen haben. Vergiss es einfach. Wahrscheinlich eher Wunschdenken ja. dann. Was hat er noch verbaut? Herr haben wir schon gesehen. sind man ein Power Commander? Power -Commander. Ja. Dann das Ganze drumherum: Motordeckel, Kohlflügel, Carbon, ein paar Carbonteile noch. Motordeckel ist auf jeden Fall immer ein gutes Invest, ja. ähm, weil halt beim Sturz einfach der Motordeckel nicht kaputt gehen kann, somit ich brauche keinen neuen Motordeckel und ich verteile kein Öl auf der ja, Strecke. Ja, das, das ist wichtig dann, ja. Ja. Also Motordeckel ist immer, die halten echt extrem. Ich habe die GP Racing, ja, genau. ähm, die Engländer, glaube ich, sind das. Die halten echt extrem viel. Das ist so ein ganz, ganzer dicker Kunststoff, da kannst du fünf Minuten drüber schleifen und der gibt nicht nach. Was hat er noch verbaut? Was ist, wie viele Kilometer hat er drauf auf der R6? Steht, steht nicht dabei. Steht jetzt hier nicht dabei. Stahlflexbremsleitungen und Wasserbremsbeläge? THW. Die CRQ, TRW, die sind gar nicht so schlecht. Die habt die jetzt vor kurzem auch mal gefahren, weil ein, ein, ein Zubehörrennvertrieb an der Rennstrecke nichts anderes dabei hatte. War dann ein bisschen so skeptisch, aber für Rijeka hat das ganz da, gut gepasst. Da passt es ah, da musst gut. nicht so viel bremsen. Also, okay. jetzt Hier auch noch, falls irgendwann wirklich nur noch für die Rennstrecke fertig gemacht wird, also anscheinend bewegt er die jetzt auch noch auf der Straße. Ah, okay. Wird dann wohl auch der Kabelbaum noch zerlegt, Dichtmaschine kommt raus. Und dann scheiben in die Kupplung statt den Stahlscheiben. Mhm. Das ist die Frage, oder fragen wir jetzt, was das dann für einen Unterschied macht, wahrscheinlich von der Reibung her dann, oder? Kann ich da ganz ehrlich gesagt nicht sagen. Also, das so. ist was, mit dem habe ich mir noch nicht befasst. <lacht> Aber ich finde, grundsätzlich, ich ja. denke, ich mache einen ganz einen passablen und vor allem sehr ja. äh, akkuraten Eindruck jetzt, oder? Halt also es muss ja nicht immer ein teures oder das High-Motorrad sein, aber, aber da so der Eindruck, was die Komponenten und die Sauberkeit mhm. anbelangt, äh, finde ich, es für mich auch sehr wichtig und da macht die einen sehr ähm, wertigen oder zumindest mhm. An, da, eine, an, da ist einer dahinter, der, der aufschaut darauf, dass das läuft. Ja, und vor allem an den richtigen Stellen vielleicht ja. auch investiert. Das, das fällt da eigentlich aus. Von dem her macht es eigentlich einen ganz soliden ein Solide ist eigentlich ja, so, ja. so Ich glaube, da ist da nochmal ein bisschen ein Unterschied. Wir, wenn die jetzt eben auch noch auf der Straße bewegt wird, dann ja. muss der ja mehr oder weniger dahinter sein, dass das läuft und immer einsatzbereit ist. Ich mein, wenn du jetzt ein Bike hast, das nur für Trackdays hast, ja. und das dann einfach mal irgendwo für zwei, drei Monate irgendwo versauert, sage ich mal, ja. Genau. Da gibt es naja, einen nicht ganz so genau. Macht dann ganz guten Eindruck. Was haben wir sonst noch im Programm? Genau, als nächstes hätten wir den André Wiedemann. Da ist so jetzt gerade einmal das Foto raus, was wir da jetzt Schönes haben. Da haben wir... Suzuki. Ja, schaut nach einer K5 oder so schaut das aus. Mhm. Könnte, glaube ich, sogar ganz gut hinkommen. Was schreibt er? Das Modell haben wir jetzt hier gar nicht dabei. Yamaha R6, R1 Bremssättel. Äh, Alpha-Technik Bremsscheiben ja. mit Belegen vorne, okay, von Alpha. Ölins, 10, 5 Federn. 10, 5 Federn. Das finde ich immer ganz interessant, wenn jemand dazu schreibt, Öl ins Federn. Naja. Wenn wir ganz, das ist eigentlich total egal, was für, was für Federn, ob das jetzt K-Tech, Öhlins, Standard. Das kommt eigentlich mehr das auf die Federrate drauf an, aber ja. äh, nur weil Öhlins Federn verbaut, dann heißt das nicht, dass das Fahrwerk irgendwas besser kann. Weil Federn sind Federn, also das spielt eigentlich witzigerweise immer keine Rolle. Wir haben das ganz oft bei Leuten, die zu uns kennen, ah, da ist ja Öl ins Federn drin. Mhm. <lacht> die klamm dann, das läuft dann jetzt gleich, dann ist, ist ja, es eh nicht so wild, wenn es Öl, auf Öl ins Federn die, drin sind. Mehr auf, die, mehr auf die Federrate drauf an, als wie auf, die, auf, auf, der Fe, auf die Federhersteller, weil die Öl ins Feder kann mehr oder weniger als die K-Tech. Mhm. Aber von dem her, ähm, 105 Fehler da kommt es ja halt darauf an, wie schwer ist der Pilot und äh, wie schnell fährt er. Ja, also das kann halt schneller mal nach hinten losgehen, dass es eher zu hart ist von der Federrate und dann das Motorrad am Scheitelpunkt ähm, zu hoch oder in dem Fall eher zu hoch mhm. steht mit 10,5. Vielleicht tendenziell, außer er ist sehr schwer, dann steht er vielleicht auch richtig. Ja. Ja, ja. Fahrwerkstechnisch hat er sonst dann nichts mehr dazu geschrieben. Ähm, Scheibe, ja, Racing-Scheibe hat er verändert. Mir würde mal interessieren, was das für Verkleidung ist, schreibt ihr da dabei, was für Verkleidung mhm, das Verkleidung ist. Verkleidung steht da jetzt nichts dabei. Aber Standard ist das ja auch keine. Da hat sich Pui puhige Rennscheibe einbaut, eine höhere, was auf jeden Fall Sinn macht. Finde ich immer ganz angenehm. Gerade für größere Piloten dann oder wenn es einigermaßen normal größer ist, das ist das eh schon schwierig, sagen wir, wenn das komplett hinter der hinter, hinter Scheibe kommt. Du musst schon sportlich sein, ja. dass es das geht. Ja. Ähm, aber es geht. Aber gut höhere Scheibe macht immer Vorteil. Er hat einen Bremshebelschutz, wahrscheinlich auch an der Bremsseite und auch an der Kupplungsseite. Ja. Der Bremshebelschutz, wissen viele ja. nicht, ist hauptsächlich dafür da, dass in äh, Cups, im hm. renn, richtigen Rennen, wenn die zusammenkommen, dass der das eine nicht in die Bremse dran kommt. Genau. also sehen an die Bremse kommt. Äh, ansonsten ist die, die Gabel an sich von dem Motorrad eigentlich gar nicht so verkehrt, äh, weil die eigentlich ganz gut ansprechen. Ähm also Standard auch schon. Oder? Ja, Nein, nein ich sage jetzt mal nur okay. die Führung von außen und innenrohr, äh, unabhängig von der Dämpfung. Die Dämpfung ist jetzt nicht so der Brille. Aber wenn man die dann mit einem vernünftigen Cartridge fährt, mhm. egal ob dann von Kitek oder, oder Ölins, dann funktioniert es eigentlich richtig gut. Da haben wir jetzt, jetzt schon mehrere Suzukis gemacht mit diesen Gabeln, die funktionieren eigentlich wirklich ganz passabel. Hinten hat er anscheinend wieder beim Technischen nichts gemacht. Das ist auch immer so Investitionen. Sag mal, die meisten fahr fahrdynamischen Probleme oder Eigenschaften kommen eigentlich von hinten. Das ist etwas, eh was ich ganz faszinierend finde, dass viele immer eigentlich immer an der Gabel was machen, aber am um Federbein findest du halt Feder, ja. die dann das Federbein dann komplett außen vor lassen. Ja, auch viele Fehler suchen an der ja. Gabel. Also Fahrverhaltensfehler oft vorne suchen und dabei okay, kommt jetzt es. Von, an der Gabel sind. Ja, es dann. kommt okay. ganz oft von hinten. Ähm, und damit wird äh, oft mit der Gabel irgendwas kompensiert, was hinten falsch läuft. Ja. Ganz interessant, ja. Jo, ja, was haben wir neues im Motorrad? Haben wir als nächstes noch im Programm den Kevin Bieler. Aber jetzt, jetzt wird es interessant, R1RN32. Hm. Glaub ich glaube jetzt dann eher dein Fachgebiet. Mhm. Sehen wir ganz markant an dem silbernen Motorgehäuse. Ah ja. äh, alles, was quasi ab Baujahr 2015 15, bis 2018, ab 18 kommen die 49er. Ähm, hat auch keinen motorschoner Deckel drauf. Ja. Der hat den Akrapovic drauf, das hat er vielleicht geschrieben, wie, den nennt, wie, wie den sich der nennt. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen, er schaut irgendwie seltsam aus. Ich also habe den Akrapovic. tatsächlich noch nie gesehen, aber der ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ja? Schaut aus wie so ein ja. Schwanz von einem Hund oder so. Nee. Akrapovic, so ein Motor, also stimmt. Also ich, ich bin mir nicht sicher, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was das für ein Akrapovic in Schalldämpfer mhm. ist. Ähm. Hat halt erst auch 7200 Kilometer runter. Ja, Zeit zum Revidieren bei der RN32, ne? Okay. <lacht> die 32er waren ein bisschen anfälliger. Die waren allgemein etwas anfälliger, ja. soweit ich Ich meine, die ja mache ich so aus als motortechnisch schon nicht ganz Aha. unanfällig, aber. Aber ja. Dann, was haben wir da? Ein Sturzprotektor habe ich gesehen. Aha. Fußrastenanlage ist auch nicht serienmäßig. Ölens TTX hat da hinten auch drin, aber da haben wir jetzt leider keine weiteren Infos jetzt. Und vor Gabel hat er da steht irgendwas. Steht hat. Gilles Fußrastenanlage, Gilles Kupplung und Bremshebel. Motorenschützer wären aber anscheinend schon, aber da meint wahrscheinlich nicht. hier. Da meint er wahrscheinlich äh, den Rahmenschützer. Äh, äh, ja, das, äh, eher. Ich schad, das wäre ich eher. Motordeckel. mit der Gabel oder so, wäre das eigentlich ganz interessant gewesen. Er hat, auf ihm, er hat einen Hubindikator drin, was nicht viel heißt, kann er deswegen eine komplette Serien... Also meine, klar ist es die Seriengabel von außen, ah ja. ist halt die Frage, was hat er für ein Dämpfungssystem verbaut. Ist das auch Serie oder ist da irgendwas umgebaut worden? Und auch eine hohe Scheibe drin, die Rennverkleidung. Das ist keine Rennverkleidung. Das ist eine Rennverkleidung. Nee, das ist eine Serienverkleidung. Und, und schaut mir jetzt auch ziemlich nur ja, Straßenverkleidung ja. an. Serienverkleidung, aber schön, entweder anders lackiert oder foliert. Ja. Schaut mir jetzt nicht so schlecht aus. Also Man muss aber auch dazu sagen, Serienverkleidungen finde ich optisch echt ansprechender, weil die einfach passen. Also Das ist an den Spaltmaßen, die Lackierungen sind extrem ja. widerstandskräftig eigentlich. Ist zwar in der Regel zu schade, finde ich auch für die Rennstrecke. Andererseits, ich habe das gesehen bei diesen ganzen Straßenbikes, die ich bisher gefahren habe, war das schon immer ganz cool, weil du halt echt. Ähm, weil die halt echt äh, mehr ausgehalten haben, die Verkleidungen, ja? und, und das war halt einfach, die Kabel die waren sauber aber Naja, war das halt. macht halt gleich einen ganz anderen ja. Eindruck. Ja. Ich meine, gerade bei der ist jetzt nicht so das große Drama, sagen wir, weil der eh nur die, die kleinen Lichter hat. Das ist ja auch schnell abgeklebt, sage ich mal, wenn es hart auf hart kommt. Naja, und die Spiegel sind leicht abgeschraubt ja. und so. Und das hat er ja eh gemacht. Also ja die Frage, inwiefern er also eine Strecke oder nach Straße fahrt zur Rennstrecke. Haben wir noch ein Brudel von dem? Nee, also nur die, die Seitenansicht. Und und von hinten haben wir noch. Ja. Das, äh, das vor, welche, man noch. welche Rennstrecke ist, das, das schon? nach Most aus. Nein. Nee, Grün kann das sein. Nee, Hätte andere Körbfarbe. Ah, okay. So, dann haben wir als nächstes hätten wir noch den Fabian. Warte, schauen wir mal. Diesmal mit, mit einer 600er wieder, mit einer Honda. Ist das eine PC40 oder was ist das? Nee, das ist das nachfolgemodell ich weiß jetzt leider leider die Bezeichnung gerade nicht. Die war bei uns, glaube ich, mal relativ selten. Das war eh die letzte 600er, die es, glaube ich, gegeben hat von der CBR. Was war ein so, Das müsste 14 oder sowas. Aha. Ne, 2007 ja, Dann ist der PC40 ah, Ja genau, dann ist der PC40, aber Verkleidung ist von der, von der anderen Ah deswegen, da ja, war wir jetzt auch schon verwundert Ja, ja. das ah. hat, mir okay, ein, ein hat ja, man jetzt ja ein Okay, weil ein Pack ewm wm hat man genauso okay. genau so Ja genau Aero-Anlage, ah. Wilbers-Federbein Ah ja, okay Ist auch selten, sehe ah, ja. ja, ich selten Wilbers-Federbein Vor allem mit den Supersportlern, mehr sehe ich das eigentlich in den ganzen GS und so okay, okay, viel Wilbers. Ja. trw Fußrastenanlage, Quickshifter der Rest ist serienmäßig. Error, ja. Rennverkleidung, man schreibt da keinen Hersteller dazu. Das ist immer interessant, wenn bei den äh, Rennverkleidungen die Hersteller Aha. ein bisschen dazu stehen, weil dann weiß man, ein bisschen so Erfahrungswerte sammeln auch, wie passen die, wie gut sind sie, wie schwer sind sie. Ach ja, da gibt es ja mittlerweile auch schon Millionen Anbieter, sage ich mal, die das, ja. das, das beziehen kannst. Ich ja. finde eher den Kommentar ganz interessant. Sie also, fährt sich gut, nur die Motorleistung ist mit 115 PS wenig. Eine anti hopping kupplung rüste ich noch nach. Ja, umso schneller du wirst, natürlich, desto wichtiger ist auch die kupplung dass du einfach spät bremsen kannst. Und ja, aber gerade sagen mal 600er für den Track ist ja eigentlich nicht, nicht so verkehrt, eigentlich, weil du lernst halt dann eher noch das, das saubere Fahren und wahrscheinlich weißt du halt nicht alles Leistung wegmachen Ich finde die Aussage so abgedroschen. Ja. Ich fahre mit weniger Leistung, weil da lerne ich das Fahren besser. Okay. Wer sagt, dass ich mit 1000 Kubik das ja, Fahren nicht das, besser lerne? Weißt du was ich meine? Das ist also, so ein Thema. Also, das sage mal, die Leistung, halt, die das kompensieren kann, wenn du jetzt da irgendwie falsche Linie und da irgendwie Zeit liegen lässt, die kannst du dann beim Rausbeschleunigen mit äh Das kompensierst du aber nicht. Okay. Das ist aber eigentlich nicht zu kompensieren. Also also meiner Meinung nach, ähm, wenn du falsche Linien fährst und dass die Ausganggänge schlecht sind, dann kompensierst du das auch nicht mit mehr Leistung, sondern ist einfach für den Arsch. Und dann machst du das eh nicht auch weil du die Hosen voll hast, weil du ja, äh, ach, falsch gut. stehst am Ausgang und so weiter. Ähm, also ich habe auch mit der Tausender das Motorradfahren gelernt, und möchte nicht sagen, dass ich es mit der 600er besser lernen können. Klar, 600er fahren hat schon auch seinen Reiz, du hast an, du, du musst auf andere Dinge da doch, achten. Genau, fährst halt doch anders. Du musst auf andere Dinge achten, die bei der 1000er nicht so viel Rolle spielen. Aber ob ich jetzt mit der 600er besseres Fahren lerne? Ich denke, man muss in der Lage sein, mit beides zu fahren. Naja. Das ist eigentlich mein Anspruch und ich bin ja auch schon ein paar Mal mit 600er gefahren. Und, ähm, und das macht also genauso seinen Reiz so mhm. nichtsdestotrotz also finde ich einfach den Bums von er geiler. Aber es ist jetzt also trotzdem irgendwie so der gängige Ansatz, dass gerade so Streckeneinsteiger oder sowas, dass die dann eben doch auch auf die 600 immer zurückgreifen. Weil ich meine, wenn du jetzt als Einsteiger, sagen wir mal, wenn du da billiges Bike für den Track kaufst, da kannst du ja genauso gut eigentlich billige 1000 er maschinen holen wie... Aber ich denke, den das ist einfach so ein Narrativ. Es wird, ja. wird gesagt, okay, 600er, da lernst du das fahren ja, besser. und das hat es halt dann irgendwo eingebrannt und dann springt da die Idee irgendwann auf den Zug auf. Ja, also, ich denke, jeder muss das für sich selbst entscheiden, was möchte ich? Möchte ich weniger Leistung haben, oder möchte ich mehr Leistung haben? Ich finde es total unharmonisch, dass man mit der 600er ständig so hoch drehen, drehen muss. Also mir tut ja. das ja ständig im Herz weh, wenn das Ding... Ja, aber ba genau, genau das finde ich zum Beispiel wieder geil. Oh, ich habe da Angst, dass man die ja. Kolben um die Ohren pflegen. Ohne also, ich, ich finde es ein bisschen, das Ding immer auszuquetschen mhm. zu müssen, finde ich auch teilweise anstrengend, weil ja, mit der 1000 kann ich halt einmal Shortschiff machen und einmal unten rausfahren, ja, trotzdem noch den weil Band. ich das Drehmoment habe. Ja. ja, also das je nachdem, wie der Riding Style ja. halt ist. Was haben wir noch ein anderes Bild von ihr? Nee, von ja, Dann ja, haben wir. Haben wir. Nee, ich finde, dass das die mit der Verkleidung aber auf jeden Fall ganz, ganz cool ausschaut. Ja, ja, vor allem du kennst halt überhaupt nicht, dass das noch PC40 ist. Also ja. sofort eigentlich auf das, auf das Nachfolgemodell geschaut, bis ich es eben dann in der Beschreibung gelesen habe. Mhm. Oh, ah, Honda. Okay. Schaut, schaut nach Honda scha ja, und schaut nach Almeria aus, oder? Mhm. So, so, das ist äh, 2020er Honda. Das sieht man irgendwie schon von der Ausrufanlage. Die Agapovic ist ja. ähm, eindeutig und auch am, am bei aktuellen Feierbleib. Am Heck kennt nicht. Ja, das Heck finde ich nicht schön. so ansprechend. Front finde ich eigentlich ist, umso ansprechender. Das ist echt schön. Ja. Ja. Front finde ich echt toll. Ja. Stadtziel in Almeria. Ja. Was hat er verändert? Was hat er geschrieben? Schaut ziemlich seriennah aus, bis auf die Rennverkleidung. Alles original, bis auf Brille und Flash. Brille? Ja, damit meint er wahrscheinlich die Verkleidung. Ah, okay, und ja. Um Flash, um ah. Höchstgeschwindigkeit und sonstige Drosselungen auszunehmen. Ja, okay. Hallo Matthias, da hast du hast sie die angesehen in Almeria im Winter. Ehrlich? Really? Das weiß ich gar nicht. <lacht> Ich sehe so, ah ja, doch, jetzt hat er wohl Hast du gar noch ah, Tipps gegeben wegen dem Fahrwerk? Ah, ja, ja, ja, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ja, also, sei wir ganz ehrlich, die Standard-Honda ist halt ja. wirklich. Also. Wir ja, waren gewissen ja eigentlich immer Hundenzeit. alle ziemlich begeistert von wie die damals rauskommen, ist die neue. Da waren sie eigentlich für den Standard Trim alle ziemlich begeistert davon. Bis auf die Besetzung. Übersetzung ist eine Vollkatastrophe. Die das Ding geht 380 lang, oder? Ja. 80 oder so. Ja. Also da muss, habe ich am als also den Test gemacht, habe da glaub ich glaube ich habe in jeder zweiten Kurve in den ersten Gang müssen. <lacht> also, ja über Null schalten ist halt das Thema und beim Hochschalten ja. erwischt dann gerne mal ein Nuller und wenn ich besser, muss man ganz bewusst schalten. Aber die die Honda macht serienmäßig schon auf jeden Fall äh, Laune. Richtig, ja. Ähm, ist halt ganz anders wie eine Yamaha. Die Yamaha hat mittendrin mhm. ziemlich viel Bunch und die Honda halt ist wie eine 600er fast. Also die, die kannst, kommt halt oben raus dann. Die geht nur oben raus. Also, also die, in der Mitte kannst du einen relativ kompromisslos aufziehen und es ist wie ganz linear der Leistungsentfaltung. Ja. Äh, es hat auch seine Vorteile zum Fahren. So, und dann haben wir zum Abschluss haben wir dann noch einen Kandidaten, der müsste eigentlich eh oder ziemlich gut bekannt sein. Er war jetzt erst vor ein paar Tagen hier. Ja, in, in dem letzten Video auch. Ne? Genau, Stephanus mit seiner Panigale V4. Ja, das ist natürlich ein High-End-Gerät, ähm, das jetzt mal Preisniveau ein bisschen höher angesiedelt ist, ist aber auch, sage mal, für alle, die sich das jetzt vielleicht nicht kaufen können und wollen, aber trotzdem was für Materialverliebte. Ja. Wir haben an dem Motorrad haben wir einen Fahrwerksservice gemacht und haben ein bisschen was umgebaut, um Fahrwerk und und das ist halt, ja, richtig edel verbaut. Ja, ist da ja, schon. Und Verkleidung, allein die Verkleidung ist halt ganz eine ganz teure Ducati Rennverkleidung, die passt wie die Faust aufs Auge, so will zum Thema Spaltmaße. Ich glaube, ja. da sind die Spaltmaße fast perfekt. Und dann hat er zum Beispiel vorne diesen Front-Fend, also diesen Kohlflügel, extra aerodynamisch, der die ganze Gabel umfasst, der extra Bremskühlung, genau. Genau, Bremskühlung mit drin hat. Also das ist richtig, richtig cool verarbeitet, das Ding. Und da sind auch keine Kosten gescheut worden. Was natürlich so ein bisschen cool ist bei so einer Ducati, du brauchst halt zum Beispiel also bei so einem allgemein aktuellen Superbike, aber speziell bei der Ducati, du brauchst halt an der Bremse überhaupt nichts mehr verändern. Ja, ne? die ist halt von Serie aus wirklich schon so gut, wie man es woanders halt auch gerne hätte und viel ja. Geld auch rein investieren muss, ja. wahrscheinlich, dass das so funktioniert. Ja, absolut. Und, ähm, wenn ich, so, ich meine, das ist der 2021er ja. V4S, aber zum Beispiel so das Scott Redding, ja, der ist mit der ähm, 2020er genau. V4S, ist der in Jerez Standardmotorrad. Komplett. Nur Spiegel aus der, Spiegel, Box. Aus der ja. Box, Spiegel runter, Kennzeichen runter, ist 1,42 in der Jerez gefahren. Das ist schlott. Das ja. war krank, also wirklich krank, und, ähm, aber das musst du auch können bei dem mhm. Motorrad. Ja. Und, und wir haben das jetzt erst in in, in äh, sag ich schon. Im Brünn gehabt, bin ich im Motorsport mit der Ducati ja. v und ich mit der Yamaha Rennen gefahren und da sieht man die deutlichen Vor- und Nachteile der jeweiligen Motorräder und die Ducati ist halt jetzt nicht das Motorrad mit dem maximalen Kurvenspeed. Das muss man auch dazu so sagen. Die fährt halt dann auf der Grauen wieder rein. Leistung hat sie ohne Ende. Ja. Ja. Leistung hat sie ohne Ende. Das ist ein nettes Motorrad für einen hohen Kurvenspeed. Ähm, aber eins müssen wir ihm schon ankreiden hier, dem Stefanos. Schau mal, man sieht es deutlich an dem Bild. Da hängt sein an dem Heckrahmen hinten hat er die Schlaufe für den Erdegang ja, gehangen. Ja, st stimmt, ja. Das schaut jetzt nicht so <lacht> dem Motorrad gerecht aus. Also da müssen man ja. sich vielleicht ein bisschen so einen schöneren Platz unter, unter der ja. Sitzbank suchen, damit es langsam äh, schön hoch geht am Tank. Abzüge in der B-Note dann. Abzüge in der B-Note. <lacht> was, was, was wir, wo gerade beim Thema Tank sind, was mir gut gefällt hier, ist die Tankhaube. Ja die den Tank halt ein bisschen ja, boah, bauchiger macht. Ja. Und das habe ich ja immer bei meinen Ducati-Tests schon lange in der Vergangenheit immer kritisiert, dass man sich nicht gescheit festkrallen kann an dem Motorrad. Man hat immer das Gefühl, man fällt runter, die ganze Last ist auf den Armen, naja. weil du kannst dich einfach nicht richtig einkrallen. Und ich denke, ich bin das Motorrad zwar nicht gefahren, aber ich denke, das geht hier besser. Und das das finde ich da schon interessant. Ja. Also da hat der Stefanos auf jeden Fall in die richtige Richtung auch zusätzlich investiert. Ja gut, dann sind natürlich noch andere Lenkerstummeln ähm, dran, dann sind äh, Fußrasten, Spider, Fußrastenanlage, ähm, Ima, Gabelbrücke mhm. und so. Also da ist Man natürlich ist schon bis ins letzte Detail eigentlich wirklich komplett durchdacht. Wenn er wirklich bis ins letzte ja. Detail nimmt dann hätte er das komplette elektronische Fahrwerk rausgeschmissen. Ja, okay. Das, das kann ja vielleicht noch werden. Ja, jetzt haben wir ja in das Elektronische <lacht> investiert. Wir haben jetzt aus dem Elektronischen haben wir das Maximum rausgeholt. Wir haben die Dämpfungskennlinie ein bisschen umgearbeitet von Stoßdämpfer und ja. Gabel. Wir haben ein bisschen mit dem Luftpolster gespielt, wir haben ein bisschen mit der Grundgeometrie gespielt. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass, dass äh, so eine Ducati in der Regel auch für einen sehr relativ leichten Italiener abgestimmt ja. ist. So, und dann kommen wir Deutsche daher mit 95 Kilo. Und dann musste ich eh schon was machen. Und da muss du in der Regel was machen, ja. Genau. Cool. Interessant, oder? Ja. ja, das ist ja richtig geiles Motorrad. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich natürlich trotzdem bei meiner Yamaha. Ne? Ja. Bei mir kannst du reinstechen, dann läuft es blau raus. Ja, das, ist leider so. das, das ist leider so. Leider, genau. Nee, das war doch eigentlich Glitz. immer ein guter Einblick in das, in das Ganze. Wie gesagt, falls da, falls da Interesse an eurer Seite ist, dass wir das mal öfter wieder machen, dann können wir gerne auch demnächst mal wieder einen Aufruf starten, dass ihr uns wieder mal eure Motorräder zuschickt. Und fürs Erste würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Ja. Sonst haut jetzt aus. Ich glaube, wir ja, haben also schon 30 Minuten. Dauert, auf Tour ja, oder dauert so. eh schon ewig, da müssen ja. wir jetzt irgendwann mal einen Cut machen. Dann würde ich sagen, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video dann wieder. Bis dahin und ciao. Ciao.